Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen Felix, Victor und ich, Rainbow Friends! Und los geht's! Auf Exkursion, warte auf andere Spieler. C zum Scheißen, was ist das da unten rechts? <lacht> okay, okay also... Leute, C zum Scheißen, ihr wisst Bescheid. Also, C <lacht> zum Kacken hier unten, Leute. <lacht> seltsame Welt, oh mein Gott, seltsame Welt! Oh, was? Nein! Was? Ich wollte unbedingt Nein. zur seltsamen Welt! Ich wollte auch. Nein, wir, wir dürfen da nicht langfahren, Herr Busfahrer. Ich wollte zur seltsamen Welt. Herr Busfahrer, Herr Busfahrer, Biohazard. Da, da, da ist Biohazard. Do not enter. Wieso Biohazard? Wieso Bio? Biohazard? Wir Warum wurden in die Luft gesprengt. Okay, der Erste ist tot. Der Erste Rit. ist tot. Ach, er lebt. <lacht> Willkommen. Ich brauche deine Hilfe. <lacht> okay. Das ist Boss. Ja. Boss. Ich habe auch erst Boss gelesen. Okay. Ist ein Tisch. Meine Blöcke sind umgefallen. Alles, was du tun, und sie zurückbringen. Warum kommt die Übersetzung erst so spät? Viel Glück. Okay. Soll ich in der Ego? Ich glaube, ich spiele in der Ego-Perspektive. Ah oh ja, es gibt Boxen, ja. es gibt Boxen, Leute. Drück B. Oh, Ochsenboxen. Mit eine Box. Wo ist eine Box? Bitte eine Ochsenbox. B drücken, also, Ehe drücken. Ehe, dann seid ihr. Oh, das ist eine Ochsenbox. Metal Gear Oh ist Agiwagi. Huggy Wuggy! Wo uh! ist Huggy Wuggy? Wo? Ah, Huggy Wuggy! Da ist Huggy Wuggy! Nee, das ist Rainbow Friends! Da das ist, ist, das, ist, das ist Blue! Das ist Kids! Schau Kids! Okay, gehen wir hier mal rein! Ah, hier gibt's einen Schrank! Oh. Oh. Ui! Ui! Oh. Ich geh mal da runter! Oh, wir müssen oh. Blöcke finden! Das wäre mir ja, jetzt wir müssen Blöcke finden! So, finden. so lustige Bauklötze! Oh mein Gott! Ja, so ist dieser Böse! Da hat jemand einen Bauklotz! Kann ich die Steuerung ändern? Einstellung vielleicht hier? Ja, ich hätte gerne Hocken nicht auf C. <lacht> nicht ganz so schlimm. Das ist bei Anton. Was hast du denn für eine Box? Ah! Ich wurde, ich wurde geholt. Ich wurde geholt. Ich wurde geholt. Ich bin raus, Leute. Ich bin raus. Hey, wo bist du? Ja, ich bin tot. Wie? Kannst du respawn? Nein. Ja, 10 Gems. Und die kosten mich 100 ja, Robux. 10 nee, ich kann nicht respawn. 100 Robux werde ich nicht für einen Respawn ausgeben. Dann müssen wir von neu anfangen. Ja, ich, ich habe gerade eben noch mit der Steuerung rumgespielt. Und dann habe ich C statt B gedrückt. Okay, dann müssen wir von neu anfangen. Let's go. Ja, leider. Tut mir leid, Leute. Ja. Naja, und dann auf in die nächste Runde. Da ist ein Block. Wo ist ein Block? Ja, den hat Zell schon aufgehoben. Also, ich habe bisher jetzt nur null Blöcke. Ja, die müssen auch zurückgebracht werden okay, zum Hä? Tisch. Weil Justin hat jetzt auch schon Blöcke. So. Justin Timberlake. Timberlake Justin. Okay, wo ist dieser Blue, ist Blue. Ich verstecke mir. Wo mich. bist du denn? Da, wo ich bin. Ich verstecke mir. Wo bist du denn? Ich werde dich rausgelassen. Da, wo Blue ist. Oh. Da, wo Blue ist. Das ist Blue. Das ist, äh, -Patch Kids. Ich höre Geräusche. Ich höre Geräusche. Alle sind in der Kiste. Ich gehe auch. Okay, ich folge einfach den Pfeil. Ah, hier ist der Tisch. Wir haben auch schon so viele Blöcke. Zum Glück haben wir Mates, die uns so gut helfen. Ja. Ich habe schon zwei Blöcke. Wir haben schon 13 Blöcke? Ja. Ich, wir haben 15. Ach, ich nee. habe ja zweimal momentan noch. Wir haben 20. und wir noch vier. Ah, ich höre Schritte. Ähm, ist da Blue Blue? Blue ist, glaube ich, bei mir. Nee. Ich habe keine Angst, ah, Ahnung, wo bist, da war. aber bei mir ist irgendwas nichts. Solange du nicht bei mir bist, Anton. Ich gehe in die Nähe oh. von Blue. Die oh, da kommt Blue. Oh, oh nein. 0011 0011 001178 Nein. Nicht er. Nein, nicht er. Da wir ist werden Blue. Vermissen. Ich folge dem blauen Pfeil. Nee, die blauen Pfeile bringen mich zu Blue. Also Blue ist hier. Nein, die blauen Pfeile bringe ich zu dem Tisch, wo du die also. Blöcke hinbringen musst. Ja, ich also bringe die Blöcke Blue. zum Spawn. Ich habe keine Ahnung, wo die restlichen Blöcke sind. Ja, wir brauchen eh nur noch zwei. Wahrscheinlich also haben Blue die ist da hinten, also gehe ich alle. dahin, wo Justin hingeht. Oh, hier ist, glaube ich, der Ausgang. Ey. Hey. Da, Dankeschön. Hoffentlich hat Blau nicht zu viele von dir. <lacht> Hey, gucke mal, das ist green. Oh mein <lacht> Gott, das ist Shrek. Das ist Shrek. <lacht> er guckt so süß. Hut euch etwas aus. Du wirst es für morgen brauchen. Oh nein, zwei Leute sind gefallen. Eishockeyspieler. Grün kann ich sehen, aber gut hören, I think. Also ich denke, ich kann immer gut sehen. Ich geh jetzt erstmal in meinem Sag Bett und schlafe. Ich schlafe jetzt in meinem Bett. Ich schlafe hier, ja. Ich ruhe mich aus. Ich rufe aus. Fire. Die nächste Nacht beginnt. Yay! Yay. Es klingt, als wäre Grün wach. Ich glaube, er weiß, dass du da drin bist. Du musst ja keine Sorgen um ihn machen. Er ist blind. Wie kann er dich fangen, wenn er dich gar nicht sehen kann? Gute Frage. Ich bin auch halb blind. Das heißt, wir müssen einfach stehen bleiben, wenn er da kommt? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich? Ich bin nur am Sneaken. Ich bin ein Sneaky Business. Der Sneaken macht halt weniger Sound, deswegen müssen wir wahrscheinlich jetzt sneaken. Ja. Oder in die Kisten. In der Kiste. Oder ist man in die sicher. Kiste. Immer in die Kiste. Aber da nicht Ein in der Blaues Kiste erster Freund 1991. <lacht> Was müssen wir suchen? Ja, genau, Futter. Ich habe einen Futter. Da ist einer, oder? Wo ist er denn? Wo? Oh. Ah, nee, ich sehe ihn noch nicht. Nevermind. Ah, da ist er! Ah. Ah. Oh. <lacht> Erstmal in die Box. <lacht> <lacht> Hilfe, Hilfe! Da ist er. Hallo. Hey Bros, da oben ist er. Dann geht hey, ich nach so, wir unten. schon sehr viel Futter. Ich habe ein Futter. Nee, wir ja, haben, wir haben so gute Mates, die machen alles für uns. Voll gut. Ich habe noch nicht ein Futter, das nur, nur blau, nicht ein Würfel das gesehen. ist blau! Oh? Ja, blauen Kisten. Oh mein Gott, da war oh jemand oh, nicht was Oh, Wassenhof ist an mir vorbeigelaufen. Ey blau. Na? Hahaha. <lacht> Mm -hmm. so, ähm, ich glaube, ich glaub, höre grün. Ich Futter. Weiter geht's. Okay. Weiter geht's. Feuer, Feuer, wurde wurde Feuer. wurde gefunden. Nicht Feuer. Nein. Ey, Victor hat Essen. Immer wenn Leute in die Box gehen, gehe ich einfach auch in die Box. Ja, ich auch. Das ist ein guter Reflex. <lacht> ich laufe Schutz. jetzt noch in Box. Ich laufe jetzt nur noch in Box. Boxen, Boxen. Ich finde aber kein Futter. Wer macht das, Fute. okay? Ich habe noch gar nichts ich gefunden. Ich Ich laufe hier einfach Fute. nur rum und laufe Leuten hinterher und das war's. Oh, das Box, das Box, Box, oh, Box, Box, Box, Box, Box ist Blau, da ist blau. Ab in die Boxen. Ah! Was <lacht> <ist> ein Opfer. <lacht> er ist aber stehen ja, ah! ja, ja. Das ist grün, das, ist Shrek. das ist Shrek! Geh weg, oh, ja, ich Blau, geh weg! Ihr seid so tot! Shrek hat jemanden getötet! <lacht> nein. nein! Ich bleibe aber stehen! Ihr, nein! Justin ist gestorben! Nein! Nicht Justin KSI! Oh, oh, oh, oh, nein! Oh Gott, oh, oh Gott. Gott! Einmal ein Xbox wurde gerade zerschmettert! Oh. Nicht die Xbox 360! Anton, du liebst doch die Xbox 360! Ich geh einfach ja. hier rein! Hä, ich muss hier hin! Wo muss Grün ich mein Essen hinwerfen? Der geht werfen. aber auch nicht weg, der bleibt einfach da die ganze Zeit! Ja, der ist blind! Hier ist eine Leiter, ich kletter die Leiter hoch! Ich geh jetzt einfach mal hier wo vorbei! Wo muss ich mein Essen hinwerfen? Oh Gott, na Victor, na ja, du hast mich so erschrocken! Das Essen ist <lacht> unten und dann links, gehen. aber pass auf, da war Grün gerade eben! Hop in das Theater! selber Grün Anton. Ist da jemand? <Sie> Einfach in die Boxen. Boxen, Boxen. Oh, ich kann in der Box die Leiter hochklettern. Du kannst in der Box machen, was du willst. Die Box ist das beste Leben. Ah! <lacht> mein Leben ist die Box. Oh, ich habe Essen gefunden. Du kannst einfach die ganze Zeit in der Box rumlaufen, das wird niemand jucken. Oh. Also in der Box und nicht crouchen. Nee, crouchen bei Grün und Box bei allen. Ja. ja, einfach immer in der Box bleiben, Jungs. Also bis dann Yellow kommt. Nur noch Leute. einer. Wir, komm, wir warten hier. Der Letzte wird bestimmt das letzte Paket holen. Oh, das ist Blau. Hey, Blau. Tschüss, Blau. Hey, Blau. Tschüss, Blau. Ähm. Hey. Hey, Futter. Futter. Yeah. Happa, Happer, Happer. Guck ich mal, da Orange ist jemand raus. mit einer orangenen Hand. Ja. Und er hat Hunger. Auf Chips. Ja, Kechse. Nick Was für eine Überraschung. Orange hat seine Höhle verlassen. Vielleicht Hallo. hat er das Essen gerochen. Ja, Mann. Ist das das neue Pet update Ja. Das ist das neue ja. Pets zum Lotte x update Oh Gott, wie viele sind schon tot. Heute ist die letzte Nacht. Nachdem du meine Maschine repariert hast, zeige ich dir, warum du wirklich hier bist. Boah ey. Hm. Warum sind die Lüftungsöffnungen undicht geworden? Ja, warum? Nein, jetzt Weiß ist es kalt. Nicht. Aber was müssen wir mit Orange machen? Orange äh, hat wo ist es nicht? Vielleicht kommt Orange durch die Lüftungs oh Lüftung. Oh mein Gott, ich habe eine. Ich habe eine, Leute. Wir müssen aber erstmal wissen, wie wir Orange ausdribbeln können. In die Boxen. Egal, Box. Egal, Box. Oh, ich Box dachte gerade, jemand wäre gestorben, aber ich habe als Fallsound den Roblox Uf sound Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr das selber macht, dann schaut auf das Video oben auf dem i verlinkt. Hey, aber grün. Krachen. Da ist eine Sicherung. Da ist eine, da ist eine Sicherung. Krachen. Ja, ja Viktor gönnt sich die Sicherung, Ehrenmann Da ist noch nicht Sicherung Wo? Der ist easy, Digga. Ja, einfach nur bin ich, Digga Ich sehe die andere nicht Du bist ja gar nicht bei mir, oder? Ja, ich dachte, du wärst bei uns nee, Oh bei nein, mir. ich oh, höre Geräusche Okay, okay, schade, schade, nein. schade nein. Ich dachte, die Box wäre OP, als ich dachte Barma. Ich dachte, man kann sich einfach in die Box gehen und dann sieht man den nicht Aber der nee, das sehe ich dann trotzdem Wer hat dich erwischt? Kann ich, erwischt? ich Wer hat dich erwischt? Ja, er hat mich erwischt Wer? Achso, der blaue Der blaue, okay Oh Gott, Fire dann Henry wurde von grün geschnappt Nein, nein, nein Oh, der ist blau? Ah, also, du musst oh jetzt gewinnen. Hast du schon jemanden? Ich hab jetzt X-Abdick gespielt. Was ist das? Ähm. Was? Nee. Sieht so aus, als hätte jemand vergessen, Orange zu füttern. Ist das jetzt so der Weg, wo Orange jetzt zukommt? Ja. Nein, Orange ist drin? ja gerade lang gelaufen. Oh Gott. Äh, Flüter, dir geht's gar nicht so gut. Du bist gerade im orangen Feld. Ich warte hier. Läuft Orange jetzt hier im Kreis oder nur einmal? weiß es nicht. Also bei, bei uns war er noch nicht bisher. Er war schon bei mir. Er ist blau wieder. Sag mir, wenn er bei dir ist, okay? Warum geht so blau zu mir hin? Ja, Orange ist jetzt hier. Er läuft jetzt hier vorbei. Okay. Dann ist jetzt für uns auch Risiko. Okay, in und Chat jetzt ist er sieht, vorbei man sich vor Orange in Acht nehmen kann. Was? Bei Orange die meine eine Spur, wo er lang rennen wird, wenn ihr die Spur seht. Entfernt euch von ihr. Ja, yeah, das habe ich ja eben das ist gemacht. Plot. Ja, aber blüht ist einfach oh, auf das ist der Spur gestanden Plot, ja. und ist nicht gestorben. Stark. Alter, ich höre schon wieder Geräusche. Hör auf, Geräusche zu machen. Die macht mir Angst. Okay. Wo, wo muss ich die Sicherungen hinbringen? Da, wo die Pfeile hinzeigen wahrscheinlich. Wahrscheinlich immer zum Tisch. Uh, ich bin vorsichtig. Oh, ja, ja, zu dem Tisch. Oh, ist bei mir. Jemand? Nicht bewegen. Grün. Ah, da jemand? Nichts bewegen. Ah, da bist du dann, Anton. Hallo. Aye. Ich bin auf der anderen Seite. Ah, der anderen Seite von Grün. Pass auf, ja. Grün hat eben Fire Henry getötet. <lacht> ich sehe Grün gerade noch nicht. Please. Bitte töte mich nicht, Please. Grün. Bitte töte mich Ich nicht dachte, er ignoriert mich einfach. Bitte töte mich nicht, Grün. Warum macht er immer so, so Armbewegungen? Uh, uh, Weil ich habe eben schon was in die Mitte so gebracht. Drake gespielt? Ich glaube uh, schon. Uh, ich bin grün. Ich bin grün. Ah! Ah, Orange fängt hier an. Nein. Ah, oh mein oh Gott, Gott alle sind hier. Alle sind hier. Leute, <lacht> was ist das für ein Vieh? Was ist das für ein Vieh? Das ist aus so ein Gag aus dem PS2-Spiel. Ja, Digga, Orange spawnt hier einfach. Wir waren bei Orange spawn. Als er losgerannt ist. Ich hatte so viel Glück, dass er mich nicht genommen hat. Geh okay, jetzt hier hin, komm, Orange. Lauf vorbei und dann alles gut. Digga, es waren gerade alle. Also. Ich möchte mal 5B-Pad haben, nee, oh. auch schon. Auf einmal ist es auch noch Blau aufgetaucht. Was wollte ihr? Okay, Orange ist vorbei. Ich kann jetzt ins Theater gehen. Okay, ich bin im Theater. Sehen wir schon wieder Geräusche. Nee, hier ist niemand. Die einzigen Geräusche, die ich höre, kommen aus deiner Richtung raus. Oh, Blau greift durch die. durch die. durch die. Durch die ah! Okay, unser größter Mate ist gerade gestorben Was war das? Hast, ich habe nichts gesehen nee, Ich bin schon lange tot Ich habe gesehen, wie, wie einfach da, da kamen zwei Hände aus dem Lüftungsschacht Er ist vorbeigelaufen und ist einfach reingezogen worden Und da ist Blau Blau hat mich gesehen, blau hat mich nicht gesehen Hier ist ja, du weg Wir brauchen noch drei okay, Sicherungen Okay, tschüss Blau Wir brauchen noch drei Sicherungen, okay Blau rauf Weg Blau, geh weg <lacht> Der warum geht, läuft, Mann Blau also noch drei Sicherungen, Anton. Ja, Sicherungen. aber wo? Blau, ja, wo Blau kommt übrigens nicht. wieder in Wahrscheinlich deine zwei Richtung. Auf meiner ah, Leiche Blau, geh jetzt. weg. Kann sein, dass zwei auf meiner Leiche sind. Wo ist denn deine Leiche? Aber wenn Blau hier langläuft, kann seine Hand nicht weg? aus dem Lüftungsschacht kommen, richtig? Ja, da bei mir ist gerade eine Hand aus dem Lüftungsschacht hier. <lacht> ich ich okay, okay da dann raus. kann seine Hand trotzdem aus dem Lüftungsschacht kommen, ich verstehe. Ja, aber... oh mein Nein! Gott! <lacht> Nein! Okay, bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht. Please, please, please. <lacht> Lunge. Jetzt werde ich in den Schrank gehen können, Anton. Okay, ja, jetzt ist, ist bei mir zu spät. vorbei. Ich traue mich nicht, Orange mehr, ist mehr. Da kommt bei er. mir vorbeigekommen. Also ich bin nur eine Kiste. Sehr ich gut. Akisten. Ich bin nur eine Kiste. Akisten. Nur Akisten. Ein Kisten. Okay, ich gehe weiter. Ich bin nur Akis. Keine Sicherung hier. Der Gakkos ist an dir vorbeigelaufen. Alles, wir, wir, wir lösen das Ganze in der Kiste, oder? Oh, hier ist der Spawn, ne? Also wird hier safe nicht sein. Feuer wurde gefunden, schon wieder? Oh, das ist blau. Feuer. Oh, der hier. hat respawned. Der hat gepayt. Okay. <lacht> Rippert Felix, ich lebe doch noch. Ja, ich habe eine. Genau. Da sind Hände. Da darf ich nicht rein, bis die Hände weg sind. Ähm, es sind noch drei. Wie, wie ich habe eine, ja, ich ja, habe eine. Hast eine. Ja, aber ich kann gerade nicht weiter, weil da sind Hände in meinem Weg. Und ja, Na, du bist Auge. du gestorben. die Augen Du gestoßen. Die ganz anzünden. Ja, gehen die da irgendwann mal weg? Ist es in Ordnung, wenn ich links langlaufe oder nicht? Äh, ich will es nicht also, machen. Mach ich okay. ich will es nicht mach machen. Okay, ist weg, ist weg. Mach mal. Also äh, die Person, ich die gerade noch, noch vorgestorben ist, die war schon relativ weit weg. Alter, ich höre Geräusche so nah, das ist wie eine Gummiente. Ah, da ist er, Bruder. Gehst du weg, ja? Gehst du weg, Bruder, ja? <lacht> gehst du weg, please. Sicherung? Also es fehlt noch eine. Ich habe eine. Also eine fehlt noch. Also, da lag die wohl doch nicht auf meiner Leiche. Wie kann blau da sein und blaue Hände aus den Schächten kommen? Wo okay. okay, ist es Okay, der läuft jetzt blau. durch die Schicht. Okay, ich weiß jetzt, was das Schachtgeräusch bedeutet. Wenn dieser blaue Wendtyp äh, sich bewegt. Blau, okay. geh weg! Ah! Oh. Ah! Oh. Oh. <lacht> ich hab's gesehen, Anton. Okay. Oh mein Gott! Anton, <lacht> also, jemand sagt, die Hände sind lila und nicht blau. Das kann, also, das das kann sein, es ist dunkel, aber es ist auf jeden ja. Fall nicht so lila wie das Lila da, was ich gerade vor mir sehe. Ja, das stimmt. Okay, ich habe sie weggebracht, jetzt brauchen wir noch zwei. Eine hat Felix, richtig? Ja. Und wo ist die letzte? Keine Ahnung. Wo ist es nicht? Bin auf der Suche. Zusammen mit Julian. Wie viele Leute leben eigentlich noch? Hast du bei dir noch jemanden, Drei. Anton? Nein, ich bin alleine. Also Vorhin war noch Bautzi in meiner Nähe. Ist er gestorben? Nee, ich bin einfach weitergegangen. So Orange ist jetzt bei mir vorbei. Nichts trauen? Nie wieder aus meiner Box raus. Ist hier was drin, please? Irgendwo. Da ist grün. Grün, ich hab Angst. das ist ganz anders. Theater. Der steht immer vor dem da. Ey, Dauerhaft. Diese Türgeräusche erinnern mich so an Netflix. Wenn da jetzt die Hand rauskommt und mich mitzieht, dann, dann, dann, dann, dann gebe ich auf. Wir haben, wir haben, wir sehen ich die Sicherung. Die ganze Ihr Seht si sie? Siehst du die Sicherung? Ja, da, ja siehst du die sie nicht auch irgendwo. So, ein, ist so eine Outline. Oh, lol. Okay, ich muss mich jetzt beeilen, bevor Orange in mich reinläuft, weil ich sehe gerade, ich bin am Spawn von Orange. Oh. Und es war eine sehr schlechte Entscheidung den fallschaden durch den Roblox-Uf-Zaun zu ersetzen, weil ich denke, jedes Mal, ich sterbe. Tja, Anton, dumm. Ich kann die Sicherung schon holen. Aber wieso habe ich die ganze Zeit eine gummi gehört? Das ist grün. grün. Grün, hör auf, dich in meine Richtung zu bewegen. Ah, oh. da bist du. Okay, Anton, äh, also grün ist bei uns. Grün ist bei mir? Oh. Ja, und wir sind neben dir. Und blau ist auch hier. Und orange auch. Orange, kommt jetzt gleich. Gehst du weg? Nein! Warum? Hast dich bewegt? <lacht> <lacht> Nein, als ob. Das war's! Das war's mit uns! Der nee, Boss lebt noch. Der wurde gerade gefressen. Was hab ich gemacht? Oh. Ich glaube, ja, der, der ist ja blind. Das bedeutet, wenn du dich zu schnell bewegst, wahrscheinlich. Oh, Baust lebt wirklich noch. Ja. Ja, Baust macht aber die ganze Zeit nichts. Wahrscheinlich, wenn du dich ja. zu schnell bewegst. Ich hab mich gar nicht bewegt. Ich hatte ja, meine, du hast meine nicht Hände, bewegt. nicht Trotz an Kumpel meiner Verpechfehle. Ja. Ich bin ja an ihm einfach vorbeigesneakt. Das hat die nicht gejuckt. Ja, Respawn ist ja voll teuer. Ja, Respawn ist schon voll teuer. Das kostet 100 Robux, das zahl ich nicht. Mhm. Aber vielleicht können wir es ja noch ein weiteres Mal spielen. Es leben ja noch mehr. Ja, ja. ja es, also Silvtre hat sich äh, freigekauft. Feuer hat sich zweimal freigekauft. <lacht> Und Baust ja. ist der Einzige, der noch nicht gestorben ist. Die Maus macht aber auch die, die OP-Taktik. Ja, als einzige Problem. Oh, jemand hat aufgehoben. Die Frage ist aber, wollen wir weiter, wollen wir zuschauen oder neue Runde? Die Runde zuschauen, aber dann. Ja, also Wolle ich bin ein Gewinnertyp und du so? Ich auch. Okay. Warte, das sollte nicht passieren. Das Licht ist aus. Was? Ist die Maschine okay? Es ist zu dunkel, um sie zu sehen. Alter! Das Leben nur noch drei. Wir haben wir danach noch weitergespielt und das zeige ich euch jetzt im um Schnelldurchlauf, bis wir an der Stelle sind, wo wir gerade eben auch waren. <lacht> ah, Victor! So cool. Haha! Haha! Okay. <lacht> und die Leute sollen mal auch von mir nachzulaufen und ihre eigenen Wege gehen, damit sie auch ein paar Blöcke finden. Oh, ich sehe in der Gießen. Ich laufe jetzt noch hinterher. Er mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich, hat mich, hat die die hat er hat Wo jemand andere, Wer hat jemand andere, er hat jemand andere! Ich hab die Pass auf, Blau ist bei den, beim Tisch im oh, Theater ey. Na, Party, Leute Theater? Okay, ja, ich lauf, lauf, lauf, lauf Oh, danke, Victor. Danke, okay, ja, hoffentlich hat Blau Nicht zu viele also, von <lacht> euch verstümmelt Blau! Er verschnappt Ey, guck mal, da ist Sch grün Oh nein, das ist wieder Shrek <lacht> Das ist wieder Shrek <lacht> <lacht> Hallo Hallo Hallo Hallo Hallo Foodpacks bisher Eine Foodpack Alter Ich, food ich höre ein Geräusch, gehen in die Kisten ja, genau das waren wir ja auch nicht. Ey, das blau. Okay, blau geht wieder. Dankeschön, blau. Tschüss. Ich dachte, ich kann. Oh Mann, ich dachte, ich kann über seine Beine laufen. Meins! Wow. Ah, ich habe eins. Nein, wow, Victor, warum du machst du das immer? Hat's es einen Grund, dass du in, in der Kiste bist, Felix? Äh, ja, das blau. Oh, okay. Also eigentlich war der Grund, dass das Lydra in der Kiste war. Aber <lacht> hat sich anscheinend gelohnt, in die Kisten zu gehen. Meins, meins, meins, meins, meins, meins, meins, meins, meins, meins, meins, meins, meins, meins, Ha, ich hab was. Benützlich. Oh, ich höre Geräusche. Kiste. Nein. Oh, da kommt Blau. Ist Schuh. blau weg. Oh, da kommt vielleicht okay. noch Orange vorbei, oder? Ich höre. Oh Gott, oh Gott, ich bin umzingelt. Ich bin so gut wie tot. Anton, dir geht's, glaube ich, nicht so gut. Ja, alles. Ah, Leopold, ich hab's gecallt. Nein! Ist weg. Oh, knapp, Anton. Nicht bewegen wir bringt nichts jetzt. bei Grünen, weil, wenn Grüne nicht reinläuft, dann hat er dich. Ja. Das ist das Problem, bei Grün. Hier genauso genauso mit seinen Armen. Du darfst auch nicht über seine Arme laufen. Das ist das Problem. Ja. Mhm. Und seine Arme streckt er mal weit aus. Deswegen, wenn er in deiner Nähe kommt, yeah, dann musst du in der Kiste wegcrouchen. Okay, ja, einfach rein. Einfach rein jetzt. Komm, let's go. Ja. Yeah. Endlich. Endlich. Das sind Körperteile, die da liegen. Fällt mir gerade auf. Das sind so ja. Körperteile. Wieso sind gestorben? Nur zwei. Oh. Sehr gut. Ja, ja Leopit war Final Destination Moment. <lacht> oh, es ist sehr dunkel hier. Nee, es ist grün. Hm. Naja. Ja, natürlich, oh. wir haben Stromausfall. Grün, ja. ist sehr dunkel hier. Match your, watch your step. Green can't see you. Let blue hug you. Da standen tatsächlich, glaube ich, Gertzips an der Wand. Oh, ja, naja. Huggy Wuggy. Das Blau dich umarmen, das ist in Ordnung. Sieht so aus, als müsste der Spieler. ich habe es nicht gelesen. Wir müssen den Backup-Generator aufladen. Wer weiß. Vielleicht lasse ich euch danach sogar alle gehen. Alle? Wer weiß. Please? Oh. Du wirst die wahrscheinlich brauchen. Wir sind sowas von tot, Anton. Alle gehen in die Kisten. Schalte schicke Beleuchtung ein. Ja. Oh, ja. Schicke Beleuchtung, sehr gut. Die Frage, ich. die ich oh. jetzt habe zu dieser schicke Beleuchtung ist, hm? werden wir dadurch besser gesehen, wenn wir in der Kisten sind? Ich glaube nicht, nein. Die Kisten. Ich meine ja nur. Was ist, wenn ich die ausschalte? Wie schaltet man die aus? Oh, warte. Ich, keine Ahnung, ich habe jetzt hochwertige Taschenlampe ausgeschaltet und jetzt sehe ich wieder alles. Ach so. Das ist eine Einstellung, hochwertige Taschenlampe. Ja. Leute, ja, wenn man das ausmacht, dann, dann ist es einfach hell. <lacht> Alter, warum oh, machst blau. du das? Alle sind in der Kiste, nur der Typ nicht. Nein. Unfair. So, einfach vorbei. Am Blau das kannst du vorbei sneaken. Mh. Ich mag Blau eigentlich. Blau mag ich am meisten. <lacht> oh, oh. Oh, orange. Oh, oh. oh, da ist Grün. Let's go. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis Orange kommt. Deswegen gehe ich da mal vorbei. Ich habe Orange-Track von hier aus nicht auf dem Schirm. Deswegen gehe ich hier nirgends mehr vorbei. Mhm. Okay, jetzt kommt Orange gleich. Oh, Orange, kommt vorbei, let's go. Ja. Ich weiß zwar nicht. Oh Gott. Oh Gott. Nein, nein, ich häng fest, ich häng fest. Orangus. Auf der orangen Spur häng ich gerade fest. Warte, Orange kommt. Weg, weg, weg. Oder? Oh, da ist jemand tot. Brrr. Equim. Naja, ja, jetzt hat der Orange mein Essen und jetzt geht er wieder zurück nach Hause. Nee, er läuft die, er läuft wieder lang. Er läuft weiter. Er läuft weiter, er läuft weiter. Ja, ja, der ist jetzt bei mir. Ah, da, hallo, Conny. Mir geht's echt nicht gut, Mann. Hi. Dann gehe ich die andere Richtung. Ah, ja, also ich ein Pet? Nee. Dann gehen wir mal hier hin, Leute. Idols. Oh! Lol. Ihr könnt okay. runtergehen. Ich gehe zum Beispiel hier weiter mal. Oh, da ist irgendwas. War ich ja noch nie. Orange Hideout. Oh. Ja, das also. nicht. Die gefallen mir nicht. Ich höre jemanden. An. Hm. Blau, Blau ist hier. Vielleicht. Hallo, Blau. Tschüss, Blau. Ab beide. Nice, Ehrenmann. So, jetzt muss ich nur noch ganz, ganz langsam Oh, oh. Ich bleib einfach hier. Nope. Orangus sieht mich doch nicht, wenn ich hier einfach stehe. Ah, oh, ja, sehr gut. So. Dann haben wir jetzt unseren Taschenrechner wiederbelebt. So. Nice. Endlich. Jetzt kann man endlich wieder mathe Die ganze Einrichtung wird bepowert von neuen Batterien. <lacht> Sieht so aus, als wären wir wieder im Geschäft. Jetzt kann man wieder mathe schreiben. Danke, dass du den Strom wieder eingeschaltet hast. Kein Problem. Als Belohnung hm. werde ich euch alle gehen lassen. Ach, wie ja. nett. Yay. Yeah. So wie nett. Aber erst schmeiße ich eine Abschiedsparty. Was Geburtstag? Hm. Vergewissere dich, dass du all deine Party-Tickets einlösen. Nach der Party lasse ich euch alle gehen. Ich verspreche es. Ich will nicht zur Party, du musst zur Party. Mein Party-Tickets. So, nehmt Tickets mit, Leute. Ihr müsst Tickets mitnehmen. Mein Ticket. Und einlösen. Einlösen, Leute. Ich will einlösen. noch mehr Tickets einlösen. Ihr müsst euer Ticket hier einlösen, Leute. Jetzt. schnell. Und ihr könnt nicht mit zur Party. Was ist, wenn das eigentlich kein party war? Ich bin so froh, dass du es geschafft hast. Stell dir vor, das hätten wir nicht geschafft. Mach dich bereit für einen leckeren Abschiedskuchen. Mm. Mm. Sobald jeder ein Stück vom Kuchen bekommt, öffne ich den Ausgang und du kannst alle nach Hause. Viel Spaß da drin. was? Wir müssen uns hey, Irgendjemand hat noch sein Ticket. Okay, Don't pop the balloons. Oh. okay nicht die Ballons poppen. Oh. Ich, nicht die Ballons. Das ist schon mal gut. Wir haben keine Boxen. Warum haben wir keine Ochsenboxen? Wir dürfen nicht die Ballons berühren, Leute. Nicht die Ballons. Kuchen, let's go. Kuchen, das ich habe keinen Kuchen. Nein, der Ballon, der Ballon, der okay. geht auf die Gabel. Durch, durch, durch, durch, durch, durch, durch, durch, durch, schnell, schnell, da hoch, da hoch. Alle, alle Blöcke weg, Blöcke weg, Blöcke weg, weg, Blöcke weg, weg, weg. weg. weg. Nein, nicht da rein. Weg. Wer macht das? So jetzt, hoch, hoch, hoch. Alter. Alter. Alter. Wer Alter, von Alter. euch hat das gemacht? Ich weiß es nicht. Wir müssen selfie folgen, der ist ein Veteran, der kennt sich aus Ja ah. Please, please, please Alter, Alter, Ja, Alter, Alter, das, das ist ein Ausgang, Alter. der Ausgang, das ist der Ausgang, Leute Raus Der Ausgang ah. Wir sind draußen, wir haben es geschafft, Leute Darauf oh erstmal Schreck ah. Junge ich oh glaube, wir Gott, waren sehr war schnell, weil Blau ist gerade jetzt erst hier angekommen. Ja. Blau ist so klein. Oh, oh tut mir leid, Blau. Um, Tschüss. Blau Tschüss, Blau. Du yeah. hast überlebt. Yeah. Oh, yeah. Regenbogenfreunde. Yeah. Mmh.